Hallo Flo von Alpha Outdoor. Ich wollte dir kurz gratulieren zu 100 Abonnenten. Und warum ich dich abonniert habe? Es ist hauptsächlich wegen einem Video, wo du deine Ausrüstung für eine Übernachtung vorstellst. Und äh, da habe ich gedacht, da muss ich dich abonnieren. Die Gedanken, die du da geäußert hast, dazu gemacht haben zu abonnieren. In diesem Sinne machen wir weiter so und äh, alles Gute. Ciao.